Base is under attack. Oh nein. Oh ne, das ist aber gar nicht gut. Oh, sterb nicht. Oh nein. Och, nö, nö, nö. Ja, schnell, schnell, schnell, schnell. Los. Ich muss da wieder runter. Oh, Stirbt auch oh. ein Stein auf den Atomraketen schießen musst. Ach oh, Gott, deswegen so Reparatur-Turm wollte ich hier unten hinstellen. Weiß ja auch genau warum. Gucken, hm. stellen am besten ein. So, also Mauer. So dahin hin. Und wieder eine Tür. Da ein Da ein Zwei davon. Zwei davon. Ein paar Flammenwerfertürme. So. Da steht ein Flammenwerferturm. So aber keine Luftabwehr so so so so Strom. Warning: A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. So, wir haben schon wieder kein oh nee kein Strom. Kann ja nicht wahr sein. Immer diese Stromprobleme. So, das haben wir abgegradet. Oh Gott. Alles upgraden. So, it's hard to see anything in this fog. It's also affecting our solar panels and wind turbines. We have to wait it out. Wir brauchen mehr Strom. Ganz eindeutige Sache. Viel zu wenig Strom. Creatures are coming from a nearby nest. We should go there and clear it out. Our base is low on power. Ein Strom, weiß ich auch. Ich glaube, da eigentlich was ich den ganzen Tag mache. Ich bin nur am Strom bauen. So. So. Ach, da unten fehlt immer noch Strom. Kann ja wohl nicht sein. Warum fehlt denn da Strom? Das ist der andere. Oder uh, ganz unten. So. Fehlt einfach Knotenpunkt? Scheint so. Ja, hat einfach Knotenpunkt gewählt. So, da oben haben wir auch schon keinen Strom. Ich gehe kaputt. Kein Strom. Mhm. Strom, Strom, Strom. So, reicht der Strom jetzt? Scheint so. Können wir das Kobalt jetzt abbauen? Munitionsfabrik. Hm. Warte mal, da war doch was. Irgendwie habe ich hier nicht so viel Platz. so huh. Energiespeicher Morning, a new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. Ach, wir brauchen so viel Strom. so jetzt müssen wir grundlegende Rohstoffproduktion Level 2 gucken wir haben hier ja, oh, uh, wir können auch Geothermalkraftwerk so, jetzt müssen wir mal schauen das ist Energiespeicher Gaskraftwerk Carbonium braucht kein Mensch mehr. Labor und Bioscanner. <lacht> Mine für seltene Rohstoffe. Ja, die brauchen wir jetzt. Dann äh, werden wir die mal ein bisschen... Was? Machen wir die mal dahin. Kernkraftwerk, cool. Hauptquartierstufe 4. Und Uran, ja, das haben wir noch nicht freigespielt. Wir sind ja noch mit Strom beschäftigt. So. Flammenwerfer Stufe 2. Plasmakanone, Energiezelle, Mecher. Salvengewehr. Verbessertes Schwert. Ja. Schienengewehr, Bienen, Notfall-Exklusion. Wo gibt das denn Sinn? So, mal, ja, machen das hier erstmal noch. Ja, Plasma-Kanone und das Schwert. Arbeitet er ja alles nach und nach ab. Acht Turmstufe 3 Feststoff. So Ja Turmstufe 2 ja, wir müssen jetzt erstmal auf das hier warten So So wie viel haben wir denn hier Oh Gott wissen Naja, 2000 mehr Strom tagsüber. Aber das heißt ja gar nichts. Auch nein, ja. So. Wir könnten jetzt das Kobalt noch von Hand abarbeiten. Währenddessen, oh Gott, da waren schon wieder Viecher. Könnten wir ja eigentlich mal machen. Stellen wir uns hier noch ein paar Türmchen hin kleines Mäuerchen, so so kann ich immer da durchlaufen so warning hostile creatures are coming from a nearby nest we should go there and it out. so bräuchte jetzt einer erstmal so, dann arbeiten wir uns hier erstmal ein bisschen Kobalt. Ach so, das haben wir schon. Richtig den Orbitscanner. So. Ja, hätte ich ja auch mal zuhören können. <lacht> so, da ist das Ja, kein Strom, sagt bloß. Hier dürfen wir nichts hinbauen. Da brauchen wir sehr viel Platz nachher. Da fehlen schon wieder Bodenplatten. Dann wächst hier immer Unkraut. So, das kann weg. Also. Sind die Stufe 2. Ja, keine Ahnung. Nein. Nein. So. Ah, oh, hier sind auch noch welche. müssen wir den Scanner jetzt irgendwo hinstellen. Könnten wir den denn... Hier hätten wir ein bisschen Platz. So. Kein Kap... Ach, scheiße. Das habe ich gerade ausgegeben. Baubegrenzung 1. Ja. Sag bloß. Ich stelle was denn hin. Oh. So ja, so hin, oder? Nee, so ist So. 1000 haben wir. Haben wir gleich zusammen. Dann müssen wir das erstmal errichten: Meteorit. So, 1,5 haben wir. Ja, da sind auch noch ein paar Ressourcengebäude, die wir abreißen können wenn das jetzt hier irgendwann mal fertig wird. So. But we start off to parts of the planet, da. should build the necessary local the can only help us with Das kann weg. Still, one of the main reasons das kann we weg. Here is to conduct research and to learn about the environment that we encounter here. Uh. ...or Ugh. any new substances that we encounter if we construct the Alien Research Laboratory building. The Alien Research Laboratory is a complex structure and requires oh, nee. multiple schematics in order to be built... Mm -hmm. download the necessary technologies using the communications hub. Ugh. Ich das dass jetzt der weg kann. Der da. So. Rechts unten ist noch einer. Ah, Aha. Können wir schneller erforschen. Okay. A new group of is from oh, genau. Nest. Da eins hin und so. ja, hier nicht, weil hier wollten wir Grünzeug anbauen. Dann gehen wir da oben hin und zwar einfach hier hin. Dann können wir das auch gleich upgraden, wenn wir schon hier sind? Und zwar, der da kann weg. Kann auch weg. So. Die sind Stufe 2. Das kann auch weg. So. eine ist da oben noch einer? Die sollte vielleicht ein Stück Mauer hin. Könnte man mal drüber nachdenken. Also hier ist auch schon abgegradet. Der da kann weg. So. Ja vom nearby Nest, da müssen wir da mal hingehen, wa? nearby Nest. Oh Gott, das ist ja weit weg. Da sind noch Sourcengebäude, die weg können. Hm. So. Ja, das war eine super Idee. Diese komischen Tierchen, die gehen einem ganz schön auf den Keks. So. ganz klare Sache für Bodenplatten. Was zum kommt der denn her? Gut, so Bodenplatten, ganz viele Bodenplatten. Procedure in progress. Searching for Traces of Uranium, Palladium, and Titanium. This process may take some time. <lacht> <lacht> Bodenplatten, so viele Bodenplatten. Ah, ha, ha. So. So also dann die mich gleich wieder angreifen, diese Hornochsen. Stellen wir jetzt hier einfach mal vereinzelt ein türmchen hin. türmchen Hostile creatures So. Genau. Seltene Rohstoffe können wir jetzt machen. Das heißt, wir müssen nicht immer zu diesem Kobaltfeld. So. Echt jetzt. Ach, da oben. Naja. So. Kobalt. Da. Naja, können halt nur zwei stehen. So. Die kommen von oben. Und zwar oh, hier und da. Na, hier habe ich aber nichts hingebaut. Ha. 30 Kerne. Oh, Strom. Also. Kein Kobalt. Äh. Hau mal Kobalt ab, du doofe Maschine. Ja, kein Strom, weiß ich auch. Herr Gott, wann baut denn er das doofe Kobalt auch ab? Das ist ja nicht wahr. Der braucht das blöde Ding? So, reparieren. So, warum baut der das da unten nicht ab? Ach, das ist nicht fertig. Das kann ja dauern. Also. Also. Da haben wir welche hingebaut. Kommt jetzt hier noch. So. So. da warum denn oh. Nö, da bin ich doch überhaupt nicht ja super oh gott oh gott da habe ich ja ja da habe ich auch keine abwehrtürme sachtlos so hier weil wir neue mauern bauen ist ja nicht wahr schick Mauer hin So Warning Hostile creatures are coming from a nearby nest. I'll there oh. and clear it out. Oh. Mensch, Mensch, Mensch. So upgraden die mauern neue hinziehen ah bis da ne ah. so die hier upgraden Mann, Mann, Mann. So. So. It's an earthquake. So. ja ich gehe ja gleich zum nächsten Mensch Mensch Mensch nerviger Computer so da so so so obwohl oh, denn jetzt schon wieder Och, ja, ist klar. Mhm. Naja. So das Spiel will mich auch verscheißern. We hey, hey, ja, jetzt ist es nicht kaputt gemacht, ey. Meine Fresse. In der war noch schlimmer als diese scheiß Viecher. So. Auf jeden Fall wollte ich jetzt hier Türmen stellen. Mensch, Mensch, Mensch. Klammendorm, Klammendorm. Klammendorm. Klammendorm. Stromendorm. Was steht da da? Kein Strom. Ah, wir haben keinen Strom. Im ganzen Tag kein Strom. Eine Scheiße. Die ganze Basis steht voll mit Stromgeneratoren. Denke ich drum. No. Da noch... Ah, Reparaturtürmchen. Warum auch steht einem. Eine. Da ist einer. Da kommt da einer hin. Da. Da kommt einer hin. So. Ende die Quelle. Ja. Aha, wir haben schon wieder keinen Strom. Äh. Mann, Mann, Mann. Ja, sag bloß. Ja, ich gehe jetzt das Nest abfackeln, ey. Das ist mir... Ja, kriegt noch die. Haben wir jetzt indem ich Flammenwerfer kann herstellen? Äh. completed. Ja, ja, Fabriken, Mine, Energiespeicher, das ist auch schon mal gut. Gaskraftwerk Level 1. Ja. Forschung. Labor. ist denn jetzt der, oh, der flammenwerfer ist doch vier hm. na naja, müsste ja auch so gehen müssen wir mal testen was ist das denn jetzt hier das brauche ich nicht ah, hier besser so ja, yeah. also wir konnten doch noch, ne, so Arsenal, wie, wie war denn das? Oh, guck mal, wir können neues bauen. Ja, wenn man das hin, irgendwie ist hier ein guter Platz zum Abwackeln. Ah, guck mal, wie das brennt. Uiuiui. Ui, ui. Brennen, brennen, brennen. Ui, ui, brennen, brennen, brennen. Immer schön brennen. Oh nein. Ja, drei Atomraketen, der Stein stirbt nicht. Ja, hat der mal die Güte zu sterben ist nicht äh, ja wir wollten das arsenal irgendwo hinstellen und zwar stellen wir das dann da ein warum eigentlich nicht so wir wollten noch aber ja was wollten wir vergessen arsenal neue waffen gegenständig Hostile creatures are coming from a nearby nest. We should go there and clear it out. So Geomesser. Ah, wir konnten die Energiespeicher. Jetzt machen wir das hier erstmal. Energiespeicher können wir auf zwei machen. So, also, gucken, was hier für ein Schrott drin ist. Has been developed. New buildings are available for construction. Uh, cool. Ja, gibt mir das da oben auch. So. Scheiße, ich hab's schon. Ah, Energiespeicher. So, wo haben wir denn welche stehen? Wo haben wir denn welche stehen? Äh, da. Ja, geil, haben wir hier nirgends stehen. Hm. Jetzt darf ich die suchen. Schon wieder kein Strom. Oh, leck mir am Arsch. Hm. So. Ach, guck mal. Die haben wir noch gar nicht gemacht. So. Upgraden, alles upgraden. Da, so, so. Erstmal alles upgraden. So. Energiespeicher. Solaranlagen, Windkraftanlagen. So. Ach ja, Meteorit. Das ist denn jetzt oh, kein Carbonium. Oh, und immer noch Minusenergie. Ja, irgendwie fehlt uns ein bisschen Ressourcen. Kriegen wir zwar immer. So das auch das mit dem Strom ist aber echt nicht gut. Aber ich darf hier oben nicht, nichts hinbauen. Da brauche ich sehr viel Platz. Oh, dann müssen wir mal irgendwie. Naja, hier könnten wir, ja. Planetenscanner, ja. Können wir das hier ab Nein. Was? Nein. Weil war es schon, okay. Dann bauen wir nämlich hier noch ein paar hin. Naja, wenn wir genug Carbonium haben. Das eine brauchst du ohne Ende, das andere brauchst du gar nicht. Wer weiß ich auch. Äh. Ach ja, wir gehen ja gleich zum Nest. Nerv mich nicht. Ja. Ja. Ach nee. Alienforschungslabor. forschungslabor ja, 2000. <lacht> Haben wir nicht. Müssen wir warten. Aber wo stellen wir das schon wieder hin? Wir könnten ja. Oh, hier ist nicht abgegradet. Ja, wir könnten. Wir könnten. Gute Sache. Hier? Also einfach hier hinstellen. Aber hier sind nirgends Verteidigungs... Oh doch, da. Ah. Ah. Stellen wir sie hin. Muss aber unbedingt noch eine zweite Mauer hin. Stellen wir das hin, zweite Mauer und dann ich will jetzt endlich zu dem Nest. <lacht> Das braucht Wasser. Scheiße, wo ist denn der schnellste Schlamm? Da oben, da muss ich den Schlamm reinigen. Ja, dann... Da ist ja auch welcher. Das war einfach.